Ich würde weltweite Meetups organisieren, sowohl in der, also im realen Raum, an, an, in Büchereien, in Schulen, als auch virtuell, um die Leute, die Selbstlerner sind im Internet, die gerade auf dem, diesem Weg sind, Sachen zu lernen, für die sie sich interessieren, miteinander zu vernetzen und ihnen zu zeigen, dass es da ganz, ganz viele andere gibt, mit denen sie zusammenarbeiten können.